Ich bin der Sven vom Absolute Run in Minden. Jeden Dienstag haben wir hier ein Lauftreff und ich freue mich besonders, dich hier begrüßen zu dürfen. Um 19 Uhr starten wir zu einer fröhlichen Runde und bringen einfach gute Laune mit. Ich fand es total cool, hier heute mit der Community im Dunkeln zu laufen und ich freue mich riesig auf das nächste Event.